Hallo, liebe Damen und Herren, ich begrüße euch zu unserem Projekt Nearest Help. Uh, hallo, ich bin Meiler und wie man hier sehen kann, ist uh, Nearest Help sehr nutzvoll. Uh, wenn man hier sehen, schau, schaut, uh, es gibt drei Optionen: Feuerwehr, Polizei und uh, Krankenhaus. Aber uh, wenn man eine von den drei aussucht, zum Beispiel Feuerwehr, uh, kann man sehen, wo man selbst ist, da. Und wo der nearest Feuerwehr ist, äh, da ist es. Und wenn man ganz nach unten scrollt, gibt es auch Info zu wo es ist, die Telefonnummer und den Website dazu. Hallo, ich bin Suley ähm, und am ersten Tag, als wir unser originales Projekt tun, Uh, tut, uh, was Gutes.art angefangen hatten, gab es viele Probleme. Die uh, Entwicklungsumgebung Unity machte viele Schwierigkeiten für uns. Meine Teammitglieder und ich konnten es nicht herunterladen. Nur manche haben es geschafft, es herunterzuladen. Aber haben uh, so lange daran wir haben so lange daran gearbeitet, dass es die ersten paar Stunden des Tages verbraucht hat. Als wir bemerken, dass das nicht funktioniert, haben wir unsere Idee geändert, obwohl wir viel Zeit mit Unity verschwendet haben. Schaffen wir unsere neue Idee, Nearest Help umzusetzen. Ich, Suley und Myla haben ähm, an der Grundstruktur mit HTML und CSS an unserer Website gearbeitet und der Grundstruktur verstehen wir das Skelett der Website. Ähm, ich, der William und der Lorenz haben an der Map gearbeitet und an den Linien, an den Markern, ähm, damit man auch sieht, wohin man jetzt genau fahren muss. Ich habe, ich habe die Logos, äh, die Icons und die Markierungen gemacht und das ganze Team bedankt sich äh, für eure Aufmerksamkeit. Super.